Seite, ja, kommt mit! Mich fasziniert am Stück, dass wir so viele verschiedene Bereiche integrieren wie Musik, Tanz und Impro und dass unser Stück auch aus Improvisationsszenen entstanden ist. Das finde ich wirklich toll. Einsatzkräfte suchen noch nach vier vermissten Mitarbeiterinnen und einer Praktikantin. Also die Figur, die ich am meisten mag, ist, wenn ich mich festlegen muss, der D.C. Flash. Weil er ist so, so quirlig, nervig, naiv, aber irgendwie auch grundsympathisch. Hey, wir kennen uns doch hier vom Atomkraftwerk! Ja, ich habe mehrere Rollen. Ich habe aber eine Hauptrolle, das ist Jasmin. Und ich würde sagen, man kann Jasmin mit, mit einem Satz sehr gut zusammenfassen und es wäre der, ähm, Oh, mein Kleiner, alles gut. Wenn ich an die Aufführung denke, fühle ich hauptsächlich eigentlich eine Vorfreude. Eine kleine Anspannung, weil ich nicht genau weiß, wie gut wir die Sachen dann wirklich auf die Bühne bringen können, weil es ja vorher improvisierte Dinge waren, mit einem ganz eigenen Charme. Wenn man es improvisiert, ist man ein bisschen authentischer, ein bisschen natürlicher. Das Ganze dann auf die große Bühne zu bringen, habe ich Respekt vor, aber freue mich einfach drauf zu schauen wie uns das gelingt. Mich motiviert, dass ich nach der Probe immer besser drauf bin als davor. Und mich oft, wenn ich schon sehr müde bin, komme ich müde in die Probe und komme mit so viel Energie raus, dass ich gar nicht mehr schlafen kann. Und ich einfach merke, dass mich das erfüllt und auch die Leute und die Gruppe dazu beitragen, dass das auch mein größtes Hobby ist und bleibt. Und, ähm, Ganz schlecht. Stabilität und Qualität. Und Individualität. Ihr habt noch nicht genug? Dann kommt noch am 5. und 6. April zu unserem Stück hier im Uni-Theater um 19.30 Uhr. Wir freuen uns auf euch. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Drei, zwei, Eins.